Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft Einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Heute mal in einem anderen Format, denn wir sind auf der E-World. Ich habe es gestern Abend, ähm, am Vorabend leider nicht mehr geschafft, den, den Aufbau zu zeigen, weil mein Zug sich maximal verspätet hat. Aber jetzt sind wir hier und ich will euch mal ein paar Einblicke gewähren. Andererseits findet ihr uns, Energiewirtschaft Einfach, wenn ihr von Halle 5 einfach herkommt. Oder wenn ihr von da hinten, vom Innovation Forum einfach hierher kommt, Stand 4619. Wir sind alle drei Tage hier und werden euch helfen, die Energiewirtschaft einfach zu machen. Ich gehe jetzt mal gleich noch ein bisschen hier durch die Halle, die sich noch im Aufbau befindet. Es ist Dienstag ganz früh und werde euch mal ein paar Impressionen noch zeigen. Aber das mit dem Livestreaming wird wohl nichts, weil äh, einerseits das WLAN hier wirklich schrecklich schlecht ist, und andererseits, äh, ich wohl auch nicht die Kanalvoraussetzungen dafür erfülle, anscheinend brauche ich dafür 1.000 Abonnenten, also kümmert euch, sorgt für mehr Abonnenten, dann kann ich auch hier mit der Mobilverbindung Livestream. Okay, soweit also, ihr findet Energiewirtschaft Einbach, Halle 4, Stand 690. So, das war die Übung e am ersten Tag. Ihr habt ein paar Impressionen bekommen. Es war fantastisch. Wir gehen jetzt auch schon rechtzeitig. Wir sind nicht mehr auf einer Abendveranstaltung, weil meine Güte, was anstrengend. Wir hatten tolle Gespräche. Im Hintergrund seht ihr Verkehr von Essen. Wir sind also auf dem Rückweg zum Hotel. Ähm, jede Menge spannende Gespräche geführt. Es war toll. Ähm, morgen gibt es mehr. Ich werde morgen versuchen, noch mal ein paar mehr Szenen von der Messe selbst aufzuzeichnen und euch dann hochzuladen. Livestream gibt es, wie gesagt, leider nicht, weil wir das irgendwie noch nicht machen können über das Mobiltelefon. Naja, das wird auch noch in der Zukunft was werden. Jedenfalls bleibt dran. Das ist Energiewirtschaft einfach, die Online-Akademie der Energiebranche. Mein Name ist Karl Steckert. Bis zum nächsten Mal.